Was hat das Wildschwein gerade Wu gesagt? What? Ach du Scheiße, okay, das geht mir zu weit. Ich steig wieder Nein. ab.